Heute geht es um das Thema Automatisieren im SOC. Wir arbeiten zum Beispiel mit mehreren Produkten, die wir einzeln verwalten und haben jetzt Vorgänge, wie wir Daten übertragen möchten und die auch an anderen Stellen weiterverwenden müssen. Ich habe mir dazu eine andere Lösung jetzt rausgesucht. Ich hatte im letzten Fall das Problem, dass ich zwar aus dem Vasu eine Nachricht in der Hive stellen konnte, allerdings waren die Observables nicht mit drinne und so weiter und so fort. So, Das war also keine komplette Automatisierung, ist zwar schon mal eine Hilfe gewesen, aber keine richtige komplette Lösung. So, dafür habe ich mir jetzt mal das Shuffle angeguckt. Das ist äh, ein ähm, Community- oder Open-Source-Produkt. Ähm, Gibt es allerdings auch kommerziell. Gibt es dann für On-Premise, also lokale Installationen, oder aber für Indie-Cloud. Ich habe das bei mir hier auf meinen ESXi-Server -E installiert On-Premise, da ich meinen SoC hier lokal eingerichtet habe. Das Shuffle bietet sehr viele Anbindungsmöglichkeiten. Ich habe meine Seite hier geöffnet. Wir können hier zum Beispiel direkt out of the box können wir ähm, Office 365 anbinden. Wir haben MISP, wir haben Elasticsearch, wir haben The Hive, wir haben ähm, Vazoo, wir haben Fortigate, Joy Sandbox, Virus Total. Und darüber hinaus haben wir auch noch Webhooks und können darüber sogar Firewall und so weiter und so fort ähm, steuern. Das Ganze schauen wir uns mal an. Als Basis nehmen wir jetzt mal wieder einen Angriff. Ich habe jetzt quasi einen, einen Test, aber testweise habe ich quasi eine Datei. Auf ein bzw. eine URL geöffnet, die im MISP hinterlegt ist, und das MISP erstellt daraufhin quasi ein Warning bei mir im bzw. einen Alarm im Wasu. Ähm, ähm, jetzt habe ich mir quasi einen Workflow angebaut, der jetzt quasi hier auf den Shuffle eingerichtet ist. Ich zeige das mal hier. Jetzt haben wir hier quasi so mehrere einzelne Module, wo wir jetzt hier quasi die gesamten ähm, Module verwenden können, die hier quasi drin sind. Das Ganze können wir uns mit ein paar Mausklicks zusammenschieben, zusammen addieren und zusammenbauen. Ähm, ein interessantes Feature ist jetzt quasi auch, dass ich, wenn ich einmal so einen Angriff hatte, dass ich den immer wieder durchlaufen lassen kann und quasi dann Änderungen vornehmen kann und äh, kontrollieren kann, wie sich das verhält. So, wir gehen jetzt mal quasi hier in unseren Show Executions, das ist quasi dieser Ausführungsmodus. Hier seht ihr, da habe ich schon sehr viel rumexperimentiert. Hier haben wir um 18.28 Uhr ein echtes Ergebnis, was natürlich von mir provoziert war. So, das ist jetzt hier der 18.28 Uhr. So, den rufen wir jetzt wieder auf und damit spielen wir jetzt ein bisschen. So, hier ist quasi der gesamte Vorgang mit den letzten Ergebnissen und oben habe ich quasi ein Symbol, wo ich sagen kann, lass es doch noch mal bitte laufen. So, das Ganze habe ich jetzt mal angestoßen. Es geht ja quasi in den Ausführungsmodus und dann können wir uns mal ansehen, was da passiert. So, und zwar, wie wir sehen, läuft es noch, aber es sind schon einige Dinge passiert, ne, die wir hier schon sehen mit Success und so weiter und so fort. Das sieht schon eigentlich ganz gut aus. So, dann schauen wir uns mal an. Also, wir haben jetzt hier unser Webhook. Das ist quasi vom Wasu, was jetzt gesendet wurde. Das gucken wir uns mal an. Das sind jetzt quasi mal so ein paar Erlats, die jetzt geschickt wurden und so weiter. Und hier ist auch die URL drinnen. So, diese hat jetzt mein Schaffel entgegengenommen. Schauen wir uns mal hier an. So, es sind wieder dieselben. Ab jetzt kann er quasi mit den weiterarbeiten. So, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel, gehe ich jetzt quasi hin in The Hive und erstelle jetzt mit diesen Informationen, zum Beispiel einen Case. So, dann hatten wir jetzt noch ähm, die Information da drin, welche Seite das war. Das ist für mich sehr interessant, die möchte ich mit als Observable drinne haben, damit ich die nachher direkt analysieren kann. Am liebsten auch automatisiert. So, Add Observables, hier sehen wir dass jetzt quasi diese Domain wieder hinzugefügt wurde. Dann brauche ich noch die IP von dem Agent, falls ich den auch nochmal untersuchen möchte. Habe ich jetzt quasi hier alles zusammen. So, jetzt hole ich mir quasi einmal die ID von dem erstellten. Das nennt sich hier dann jetzt Artefakts. Also da hole ich mir jetzt quasi mal die ID, damit ich jetzt quasi weiter bearbeiten kann. ich quasi die ID bekommen. So, hier kann ich das quasi dann in den, ähm, The Hive habe ich quasi im Cortex die Analyse angebunden. Da ist derzeit schon drin Abuse IP, das MISP und Virus Total. So, jetzt gehe ich quasi hin, verfütter quasi die ID bzw. die Information. Erstmal ein Abuse IP, dass mir die Information zurückgeben. Danach noch an the MISP, dass wir die ebenfalls mit ablegen und hier einmal im Virus Total. So, dann gucken wir uns mal an, was im Cortex passiert ist. Das Cortex, einmal aktualisieren, hat jetzt quasi Jobs bekommen, hat die ausgeführt und so weiter und so fort. Diese sind jetzt hier in the Hive eingetragen. Und in meinen Cases sehe ich, es ist ein neuer Case erstellt worden, Payload-Delivery für odysseya97.com. So, wir schauen uns das Ticket mal an, oder den Case. So, hier habe ich natürlich schon alle Informationen, die ich quasi raus extrahieren wollte. So, hier sehe ich dann auch eine Information, DNS-Query, for odysseya97.com, durch ping.exe, gefunden auf Terminal, mit IP sowieso. So, dann habe ich jetzt die Observables. Da habe ich jetzt quasi einmal mein Agent drin. Hier habe ich noch in den Bemerkungen, das ist Agent und das ist äh, den Agent-Name. Und ähm, jetzt am wichtigsten die Domain odesia97.com direkt auch mit Informationen aus dem Cortex angereichert. Hier drauf gehe, kann ich mir jetzt quasi Informationen anzeigen lassen. Das sind alles, was Virustotal dazu rauswirft. Und da wir eine Adresse vom MISP genommen haben, sollten wir hier jetzt auch alle Informationen kriegen. Wenn ich da jetzt drauf draufgehe, das dauert immer ein bisschen länger mit den Rändern, denn die Informationen in MISP, die sind sehr umfangreich. Hier gehen wir jetzt quasi mal rein, Event ID, da haben wir die jetzt drinnen. Da kann ich jetzt quasi draufklicken, dann komme ich direkt zum MISP und habe quasi alles, was dazu bekannt ist habe ich hier quasi schon mit hinterlegt. Also ihr seht, das sind schon Unmengen an Informationen. Da sind zum Beispiel ähm, einmal die Informationen, ähm, wer das gefunden hat, Abuse.ch, CH, ne? dann ähm, Analyse is ongoing, so, und dann kommen wir hier mal hin und schauen uns mal zum Beispiel, wir haben sehr viele Hash-Werte von äh, Dateien, von Malware. Wir haben zum Beispiel auch, was für Dateitypen das sind, dann haben wir auch weiter IP-Adressen, wo diese Malware runtergezogen wurden. Hier auch. Dann mehr Informationen zu Dateien und so weiter und so fort. Und diese Informationen kann ich jetzt alle nehmen, um quasi jetzt ähm, ja Blocklisten zu erstellen, zum Beispiel auf den Proxys auf den Routern und so weiter und so fort. Oder wenn ich jetzt definitiv einen Pfund habe, kann ich jetzt quasi weiter nach diesen Anhaltspunkten hier suchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, dass da Common Control Server sind, ob ich da irgendwas an den im Vasu, also im Siem, finde, noch mit weiteren Adressen und so weiter und so fort. Das sind hier Unmengen von Informationen, die ich mir sonst eigentlich erst mühselig und, und, und Step by Step zusammentragen müsste und hier habe ich sie alle komplett direkt auf einmal direkt automatisch an die Hand gegeben. So, das Ganze ist jetzt quasi hier in meinem Hive abgelegt. So, und jetzt kann ich quasi auch noch, wenn ich mehrere Mitarbeiter oder Kollegen habe, kann ich jetzt quasi auch verschiedene ähm, Aufgaben definieren, ähm, sehe auch zum Beispiel Similar Alerts, wenn jetzt andere ähm, Punkte schon erfasst wurden, die werden noch mit direkt zusammengefasst, die hat man jetzt da andere Alarme dann äh, kann ich noch Attachments, Analyseinformationen äh, äh, dazulegen, ähm, kann auch generelle Informationen ablegen, äh, kann Informationen ablegen, kann jetzt Aufgaben verteilen, zum Beispiel, dass der Kollege, der die Server betreut, ähm, die Logs durchsucht oder der Kollege, der die Firewall betreut, dass der schon mal die Adressen blockiert und so weiter und so fort und kann den kompletten Vorgang da drinnen verwalten und äh, ja, dann eben abschließen und archivieren. Das ist das Shuttle. Also ich finde eigentlich eine sehr interessante Plattform mit einem großen Funktionsumfang. Man kann auf sehr viele Module zurückgreifen und es bietet eine sehr einfache Möglichkeit, ähm, alles zu verbinden. Wir können uns auch mal hier zum Beispiel so einen Punkt anschauen. Da kann ich quasi hingehen und kann jetzt zum Beispiel in diesen Einstellungen... Kann ich jetzt zum Beispiel auch weitere Informationen rein kopieren, indem ich zum Beispiel auf die anderen Informationen hier zurückgreife. Wie zum Beispiel in Description, wenn ich da jetzt haben möchte, noch die Domain, die da betroffen ist, kann ich jetzt quasi hier reingehen, kann dann quasi auf die Domain war gewesen über Shuffle Receiver, dann in den MISP-Ergebnissen. Ich muss mal ein bisschen hoch scrollen. Jetzt so, habe ich den Punkt. Nicht genug Platz. So. Also wie gesagt, gehe ich hier dann auf Shuffle Receiver. Und dann habe ich dann unten den Punkt MISP und habe dann den Typ Value, den ich dann einfach reinhaue. Und schon ist das eben mit abgespeichert und steht nachher den Informationen zur Verfügung. Das ist also sehr einfach zu konfigurieren und zu verwenden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und äh, die Produkte helfen euch vielleicht ja ein bisschen weiter in eurem IT-Alltag.